Hey und herzlich willkommen zur 12. Folge von Fight 3. Heute ist wieder Fight am Start und er ist schon joined. Ja, da werden wir gerne auch joinen. Also gehen wir rauf? Ja. Okay, rauf. Er hey, bist du schon. Achso. Ja, also oh, ich bin bei unserer Kiste, gell? So. Ähm, ja. Ich bin halt echt nicht bei der Kiste, ich lauf da mal jetzt hin. Good. Ich bin beim Loot Drop und bei mir ist ein Enderman, ich kill den mal kurz. Weil right, die Hoffe der kommt jetzt nicht her und fightet uns eins versus eins. Das bautet noch, okay. Ja. Ich hoffe, dass... Ey, dieser Enderman, der teleportiert sich die ganze Zeit weg. Was ist los mit dem? Power 3, Alter. Ich will viel Sachen wieder mit. Oh, nice, zwei Enderperlen. Ich habe eine für dich. Aber Ach, nicht wieder gegen die e e Werkbank. Ja, mehr. aber ihr war wieder eine. Also ihr habt wieder eine. Ach so. Ich, ich laufe jetzt mal zu den Koordinaten. Ja, das ist ja gar nicht so dumm. Also zu dir meine ich erstmal. Ja. Hä? Ja. Ehrlich, check gar nichts mehr. Ey, ich bin so nice. durcheinander irgendwie. Ja, bitte gut hin. <lacht> Auf jeden Fall. Du musst jetzt heute reißen, ey. Also ich bin gleich da auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen weg. Ich meine Tastatur liegt da auch wieder komplett komisch. Das brauche ich. Ich fülle so viele Sachen mit, was man nicht braucht. Pfeile. Das kann man auch wegschmeißen. Kommst du zu die Kiste oder zu den Cards? Ich bin bei der Kiste. Also, Basti. Da hinten. Ist er schon da? Nee, doch nicht. Ich dachte, das ist ein... <lacht> Ich schreibe ja nicht immer. Aber auch Blöcke, ich brauch Blöcke, wie man da ist, geht es gar nicht aus. Ja. Okay, ich hab jetzt nochmal Schutz 2 Boots. Gut. Hm. Hier. Ich droppe mal hier die redstone Fackeln raus. Just do deine, Gott. Rot 1. Auf dem Weg. Hm. Nein, nein, nein. Hey, ich bin okay, mal hier irgendwas raus. Ich okay, hab so random Sachen, das ist Wahnsinn. Oh, Achtung, pass bitte auf, dass keiner kommt. Ja. Yeah. Essen könnte ich eigentlich auch noch was da lassen, aber unsere Kiste ist halt so übertrieben. Wir können eigentlich ein Stack Kohle behalten den Rest hier ähm, raus droppen. Yep. So, ich glaube, ich habe alles. was Wir sind jetzt eh circa ja. bei die Chords, oder? Nee. Wir müssen laufen. Warte. Ach so, shit. Naja, jetzt müssen wir... weit laufen. Wir müssen komplett auf die andere Seite. Okay, lol. Das war unruhig. Ich hätte minus 200 und 200 machen müssen. Ja. Boah, ich treffe nicht mehr den Spinnen. Leider keine Endeball. Du hast den Tranker noch, gell? Ja. Hm, ja, ganz wichtig wäre, dass wir uns gegenseitig nicht schlagen und... Ich glaube, er hat einen guten Bogen und die Copwebs. Ja. Kann man die Cobwebs? Hast du seine Folge nochmal angeschaut? Ja. Okay. Kann man die Copwebs mit... äh, Wasser wegkriegen? Kriege ich dann ein bisschen Stein. Ich... Um, ja. Was habt ihr beim Reisen mit da? Gehen wir richtig? Ähm... Was waren nochmal die Kord? Noch, ja. Ähm, wir müssen hier lang. Hä? Alter, ich bin zu. So. verteilt. Wo gehst wo war das? Warum bist du am Spawn? Hä? Was ist los? Ich check gar nichts mehr. Warte mal. 200 und minus 200. Ja, ich denk schon. Also müssen wir doch darüber. Wir waren doch fast richtig. Hey, das kann ja gar nicht sein. Warte, ja. ich schau kurz nach. Hä, ja, doch. 200 und minus 200. Hä, hey, ne. Ich hab das. Stimmt. Ja, hier lang geht's. Ja, 200 also minus, minus 200. Wir müssen hier. Ja. Bist du da? Ja. Hier. Hier lang müssen wir. Nein, aber ist dann immer der Profi unterwegs? Ja, safe. Safe. Ja, macht nix. Hm. Ich schau mal Server mit. Ja, okay, das geht jetzt halt stimmen. Mehr da oben. Ja, Ja, eigentlich müsst du hier sein. Hey, jetzt sind wir... Alter, ich bin so ein Retard. Jetzt sind wir bei 200, äh, bei 0 und minus 200. Der Domino. Hier oder? lang noch rüber. Wow, das ist Schluss. Oh. Bist du da? Ja. Bist dann schon schlaue hören <lacht> <lacht> Ey, das ist wieder. So, jetzt da vorne ist er. Ja, passt. sind da Brauchst du Nein. Teile? Äh, ja. Wie viel? droppe mir mal 10 oder sowas. Ich hab jetzt das 37. Du hast 37? Ja. Warte. Also das <lacht> Weil ich hatte 39. Krieg ja. ich den Stein hast Geht schon los? du gibst in den Stein. Ja. Ja. Lage. Alles klar. Ja mach. Das Alles. Hä, hey, CD, Countdown so. Hm. Ja, was jetzt Countdown oder nicht? Hey, mach. Ja mach. Ja mach einfach. Okay, 3, 2, 1, go. Er geht einmal auf den Bogen. Ich lasse mal ein bisschen schießen, weil wir haben wieder nicht zu viel Pfeile Der Wischt Nein, nicht Boah. <lacht> Boah, was hat der für einen Bogen? Der hat mindestens Power 3 Echt? Bei mir macht er ein halbes Herz gerade Bei mir macht er ein volles Herz Er braucht fix, gleich das Spinnennetz. Ich habe anderen. einfach noch keinen einzigen getroffen. Okay. Warte, Wir müssen halt immer zusammenbleiben. Wenn ja. der eine ins Spinnennetz kommt wenn, und er drauf geht, muss, muss halt der andere auch voll drauf. Ja. Weiter trifft nichts. Oder wenn er dann weiter rennt, einfach befreien. Aber nicht weiter drauf rennen, der andere. Okay, so haben auch zwei dran. Leute, der in und Ricky, die sind nicht so stark, glaube ich. Also nicht so stark wie die Ärgsten vom ganzen Projekt, das meine ich. Ja, kann's sagen yeah. Fuck, Alter, trifft nicht so gut Ich hab nur noch 30, Okay, 30, okay, 30 Fall, das geht Fuck, Der Wut ausgleichen, Alter, so mit mich trotzdem erwischt Hm, er will uns splitten wahrscheinlich, schätze ich mal Ja, aber es schafft er jetzt nicht so einfach mm -mm. Oh, der macht oh, gerade damage, was ist denn da los? Och mann, gar kein Bock auf so einen Bowfire. Ja, verschießt die mehr Pfeile als wir also. Ja, trifft aber echt gut. Hm. Ja, Er in... wird genug Pfeile haben. Würdest du den SPO umgehen? Ja, warum nicht? Ja, lass den immer hinterher rennen. vielleicht Ich laufe mal ein bisschen über rechts. Pass auf, du bist der La. Oh, das war doch ein guter. hey du gute bist der La, pass auf. Ja, ja, bin gleich da. Ich geh mal drauf, okay? Ja. Ja, ich bin schon drin. Boah. Pass auf, oh, ey, da kommt er nicht aus, ich. Okay, hab ihn, hab ihn. Danke. Ich bin Half-Life. <lacht> ja, dann erst mal ein bisschen defensiver. Okay, ich bin noch immer durch. Hey, ich weiß heute echt nichts in dem. Hey, pass auf, er will mich holen. Ich geb', gell, ich gleich, glaube. Ja, ich merke Ja, ich renne erstmal nochmal zurück zu dir. Ja. Weil du bist auf Abstand, du bist auf Abstand. Wow, das Pferd hat geschossen Nein, geb' einfach, jetzt sucht nix. Hä? Hey. Ja, okay. Dann aber jetzt drauf. Dem ist ein scheiß Krokodil. So viele dürfte er nicht mehr haben, ca. 12. Okay. Okay, jetzt hat er gut. Genommen. Oh, die cop -App. Oh, da geil. Das war sein letztes, glaube ich. Mhm. Bist du hinten dran? Ja. Okay. Kannst du mich boosten? Nee, nein, perle Lol, wo ist er? hier bei mir. Okay, gut. Also es sind noch zwei andere auf dem Server, gell? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Das sollte nicht das Problem sein. Hat <lacht> er Ja. Like. Hm. Okay. Was macht Naja jetzt? Er rennt zum Sporen Der will jetzt aber nicht in den Nether, oder? Ich hab's Gefühl, der will uns zu den anderen Gegnern locken. Ja, das kann sein. Das sind die anderen. Das sind die anderen. Och, Mann. Ey, als hätte er es mit denen abgemacht. Ja, das stimmt. Ja, warte, schaue jetzt mal das an. Die anderen. Hufen. Aber die sind nicht so gut, oder? Nee, die sind nicht voll dir. Hey, hey er fightet jetzt gegen ja, die. Lass rauf, rauf. rauf, rauf. rauf, rauf. Ja, rauf. Kann nicht auf ja, Pass auf. Auf Ricky, ja, passt. Ja, Ricky. Das ist Ricky. Warte, bin ich da. Der läuft bei mir, oder Was passiert? Ich Alter? kommst du mit? Na, aber so. Bei mir, Achtung, rennt du weg, fuck! Hey, wo bist du? Alter, Schwede. Bist du der bist du hey, da? Vorne? ich gebe in der Perle hinterher, scheiß drauf. Ich hab den gleich. Aber bei mir sind beide hinten drauf, glaube ich. Mann! Bei mir das ist es halt scheiße, dass meiner halt einfach komplett wegrennt. Hey, wo bist der du? Der war so low. Wo bist du? Ähm, Koordinaten. Minus 200. Lol, er ist tot. Minus 200 und Minus 100. Hey, bist du das vor mir? Ne, Doch, oder? ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Doch, doch, doch, ja, genau. Ja, genau. Hey, komm mit. Also wo willst du Hier ist hin? er. Soll ich? Okay. Ja, ich renne ihm hinterher, der ist vor mir. Ja, okay, dann geh ich dir nach, es hilft dir nichts. Ja. Oh. Ey, wenn wir den killen, ist er Mate einzeln. Hier ist er im Wald. Nein, ich habe den größten Fehler gemacht, bin runter vom Baum. Er ist im Wasser. Okay. Hey, wie soll ich really die da je anfinden? Okay, er ist in der Höhle. Hey. Soll ich drauf? Ich geb nochmal und dann gehe ich drauf. Ja, okay, wo bist du? Ist nicht? Ne? Hab ihn. Echt? Der, hä? Ja, der hatte gar nichts. Hey, wo bist du? Der hatte kein Nil und nichts. Hier in der Höhle. Boah. Okay, es sieht ihn da, leider Soll ich Quartz slash SC? Ich renne mal wieder auf die freie Fläche, Richtung sport Ja, aus dem Glute? Äh, da war nichts mehr gelegen Okay, passt Ja, dann komm auf die offene Fläche, okay? Ja, da liegt nichts mehr So, hier dann Kommst du? Ich bin so verpeilt. Ah, jetzt. jetzt weiß ich, wo ich lang muss. <lacht> okay, ja, passt. Boah, wie viel Stein der dabei hatte. Haltbarkeitbogen. Okay, die hatten halt echt richtig schlechtes Equipment. Okay. Ja, er hatte einen Haltbarkeitbogen, Schärfe 2 Schwert, aber Dia. Und sonst, ja. Bist du das auf dem Stein? Ja, passt. Ja, komm. Gehen wir spawnen, oder? Uzi uh, ist ja. noch da. Ich hab gedacht, der Meteor ja. hat, hat, einen, ähm, hat einen Kill. Nee, nee. Ja, das wundert mich eben auch. Das wundert mich gerade wirklich. Aber der war auch schon ein bisschen von uns davor noch angehittet mhm. und ich weiß nicht, ob der Goldäpfel hatte. Weil wenn er keine gehabt hat. Oder vielleicht hat er nur zwei oder so und hat die schon benutzt gegen uns. Das kann sein, ja. Ich hab gar mhm. keine Ahnung, was der an Healing hatte. Aber Spawn ist schon wieder da. Du bist eh ja hinter mir, oder? Ja. Ne, das ist da hinten voll Fallsig. Das. Naja, auf jeden Warte, ich muss mal essen. Hm. Na, der Wahl mache ich das eine. Boah, ja. Wir haben zu zweit auf den Reingekloppt. Auf den Ricky. Hier am ja. Spawn. Und der hat trotzdem saulang überlebt. Ja, ich hab nicht so oft getroffen, ja, leider. Okay. 10 Sekunden. Okay. LOL. Ja. Wo bist du? Mit da? Ja. Ja, passt. Ja. Stell die Folge jetzt gekickt worden. Ja, stimmt. Das hätte bedeutet, dass er in der Nähe ist, ja. Ja, stimmt. Jo Leute, das war die zwölfte Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Dann schaut doch beim Alex vorbei. Und sonst. Ja, würde ich sagen, haut rein, ciao Servus